Für Europa mehr Flexibilität, mehr Verständnis für diese, diese Notwendigkeit, diese Zusammenarbeit doch effizienter und schneller zu machen, ist doch kritisch. Zurzeit hat ERC schon fast Tausend, äh, Projekte unterstützt, ziemlich schon viel. Und wenn man auch äh, betrachtet, welche sind die Leute, die in diesen äh, Teams arbeiten, das sind Teams von äh, ERC Grantees. Es sind mehr als 50.000 Leute sehr viele sind doch Doktoranden oder Postdoktoranden. Das sind die Leute, die für die Zukunft ganz wichtig sind. Die Unterstützung, die wir geben, ist für fünf Jahre so. Wir erwarten, dass Leute auch ein bisschen sogenannte High-Risk, High projekte vorschlagen. für die Themen wir sind völlig offen das heißt wir, wir sind bottom -up, ein Bottom-up-Programm das heißt die Forscher, die Forscher und die Forscherinnen natürlich müssen doch ganz frei sich fühlen und genau sagen oder vorschlagen, was sie doch äh, am besten machen möchten. Zwei Drittel unserer, Mit unserer Mittel äh, gehen zum Forschen, die ungefähr unter 40 sind. So alle diese Forscher sind äh, Forscher ganz früh in ihrer Karriere und äh, das bedeutet, dass der Impact von ERC für, die, äh, für den Wiederbau der nächsten, nächsten Generation von Forschern oder Forschern in Europa ganz wichtig ist. Man muss immer denken, dass für die Forschung erfolgreich zu sein, man braucht diese verschiedenen Komponenten. Das heißt, Prioritäten, auch äh, gute Netze von Forschern zu bauen. Und äh, die, das äh, Programm für die Unterstützung von Forschung in Europa hat alle diese verschiedenen Komponenten. Zurzeit es gibt es drei Säulen, sogenannte Säule, sogenannte exzellente Wissenschaft. Und dazu gehört äh, ERC und auch die sogenannte Marie Slodowska-Curie-Aktionen für Mobilität von Forschern oder Forscherinnen. Und der zweite Säule ist doch Säule für Industrial Leadership. Und dritte Säule ist doch diese sogenannte gesellschaftliche, well societal challenges. Für Deutschland, wo die Forschung sowohl organisiert und auch gut finanziert ist und Leute sind nicht so ich meine, der Druck für etwas Neues zu tun vom organisatorischen Standpunkt nicht so evident. Weil alles läuft, wir machen gute Arbeit und, und so weiter. So vielleicht ist der Druck für etwas Neues vielleicht nicht so groß wie in anderen. Umgebungen, wo vielleicht die Leute wissen, dass sie müssen etwas ganz innovativ machen müssen. Vielleicht für Europa etwas, das nicht heute genug entwickelt wird ist die Möglichkeit für Leute von verschiedenen Fächern zusammenzuarbeiten, so sogenannte Pluridisziplinarität. Und äh, ein gutes Beispiel vielleicht ist Imperial College. Äh, natürlich das ist eine der besten Universitäten in, äh, in Großbritannien. Aber äh, wenn ich, äh, ich ich habe Leute dort besucht, insbesondere ESC-Projekte, und ich war sehr beeindruckt, dass viele dieser Projekte richtig pluridisziplinär waren. Ich würde sagen, vielleicht die nächste Gefahr oder die nächste viele der nächsten Industrie, Industrien der Welt werden aus Asien kommen. Sie wissen das. Nicht nur China, aber Korea auch und vielleicht andere. Indien sind doch, entwickeln sich vom Standpunkt der Wissenschaft so schnell und auch für die für die Kultur in China viele Studenten sind daran bereit, auch ihr eigenes Firmen zu schaffen und vielleicht von diesem Standpunkt sind die chinesischen Universitäten noch ähm, noch äh, fähiger als die europäischen Universitäten in dieser Richtung sich zu, zu entwickeln. Die europäischen Universitäten zurzeit, auch aus äh, Strukturgründen, sind äh, nicht fähig, solche Entwicklungen zu schaffen. So vielleicht muss man wieder das Konzept von, von Universitäten in Europa ein bisschen doch anders verstehen und bereit werden, neue, neue Wege zu schaffen. Und die einzigen, die das schon gemacht haben, richtig gemacht haben, sind die britischen Universitäten.